Es ist wahr, manche Menschen sprechen durchschnittlich mehr und manche weniger, aber alle Menschen sprechen manchmal mehr und manchmal weniger. Es ist auch wahr, dass manche Menschen besser zuhören können und manchen es schwerer fällt, sich auf die Mitteilungen eines anderen einzulassen. Aber alle Menschen können manchmal besser zuhören und in manchen Situationen, sind schwerer. Oft höre ich in einer Coaching-Sitzung, so viel habe ich dich noch nie von dir erzählen hören. Und vom Partner? Ja, ich, ich hatte das Gefühl, jetzt werde ich gehört. In dieser Situation haben beide sich geholfen, ihr sonstiges Muster zu ändern. Um zu erklären, was den beiden geholfen hat, muss ich erst ein paar grundsätzliche Dinge erläutern. Hier ist erst einmal die festgefahrene Situation, wie ich sie sehe. Einerseits mein Partner spricht nicht, andererseits mein Partner hört mich nicht. Beide blockieren sich mit ihrer beider Positionen und graben sich dabei immer tiefer in ihren Überzeugungen hinein. Ich stelle mir Kommunikation wie ein Beispiel vor, bei dem es darum geht den Ball besonders lang im Zusammenspiel zu halten. Viele Paare glauben, dass sich jeder nur auf seine Aufgabe im Spiel zu konzentrieren hat, also besonders richtig zu werfen oder zu empfangen. Tatsächlich stellen die Gewinner dieses Spiels sich einer ganz anderen Herausforderung. Wie kann ich den Ball meinem Partner so zuwerfen, dass er mit seiner Auffangfähigkeiten eine bessere Chance hat, den Ball zu fangen. Und sie stellen sich im entsprechenden anderen Moment die Frage: Wie kann ich mich so positionieren, dass ich den zugeworfenen Ball meines Partners auffangen kann, obwohl er ein nicht perfekter Werfer ist. Das heißt, dass beide bereit sind, dem Partner es leichter zu machen, statt Ansprüche an den Partner zu stellen. Wenn beide Partner mit dieser Einstellung an die Kommunikation in ihre Beziehung gehen, dann werden sie sich lange und genussreich miteinander austauschen. Auch wenn sie beide nicht die optimalen Beispiele sind oder eben Kommunikatoren sind. In anderen Worten, ja, es gibt Menschen, denen es nicht so leicht fällt, sich mitzuteilen und es gibt Menschen, die nicht besonders gut zuhören können. Aber, wenn Sie beide nicht alle Energie darauf einsetzen, herauszufinden, wer am Abbruch der Kommunikation schuld ist, also wessen Fehler es ist, dass der Gesprächsball verloren geht, sondern ihre volle Kraft auf diese Frage setzen. Was kann ich tun, damit es meinem Partner leichter fällt zu reden? Was kann ich tun, damit mein Partner meine Mitteilungen besser hören kann? Und wenn es Ihnen beiden gelingt, in einen fortlaufenden Austausch zu kommen, dann sind Sie so glücklich miteinander, dass Sie keine Zeit damit verschwenden, festzustellen, wer von Ihnen beiden tatsächlich ein schlechter Redner oder Zuhörer ist. Dann werden auch Sie als nicht so perfekte Spieler zu Gewinnern. Zurück zur Frage, was ermöglicht die Situation in der beschriebenen Paarsitzung, wo es beiden gelang, aus der, warum redest du nicht, warum hörst du nicht, Situation zu kommen. Wenn zwei Menschen entscheiden, sich gemeinsam Hilfe zu holen, dann wissen sie folgendes voneinander. Mein Partner findet mich wert, sich dafür einzusetzen, dass es uns beiden miteinander besser geht. Das entspricht zur folgenden Haltung beim beschriebenen Beispiel. Mein Partner bemüht sich genauso darum, meine Defizite zu kompensieren, wie ich es für ihn tue. Äh, natürlich müssen zwei nicht notwendigerweise äh, gleich in eine Paarcoaching gehen, um diese Haltung zu entwickeln. Es gibt dafür eine unkomplizierte Methode, die Sie jetzt gleich auf couplecoaching.de entdecken können.